Weißt du, so die, ähm, die Stille zwischen den Gedanken und so weiter. Ja. Weißt du, da, ähm, das ist so ähnlich wie die Stille ähm, zwischen zwei Autos oder so. Ja, das ist die Stille ähm, in Erscheinungen. So wie die Stille, Stille in der Kirche. So wie die ja. Stille bei einer Meditation, wenn der Körper sich nicht bewegt. Ja, genau. Das, ist, ja. das ist, da ist sozusagen eine Reflexion von dieser Stille, die immer da ist, in den Erscheinungen. Genau, das ist irgendwie schön. Ist, ja. wenn man dann die ist, wenn man die Stille in den Erscheinungen sucht. Mhm. Weißt du? So, Ich brauche jetzt eine stille Umgebung, ich brauche eine stille Haltung, mhm. ich brauche brauch Gedankenstille, ich brauche was von den Erscheinungen. Ich brauche stillere Erscheinungen. Weißt du? mm. Und das ist halt einfach der. Ich brauche Satzang. Ich brauche ein Buch, was mich in die Stille führt oder was auch immer. Weißt du? mm. Ich brauche was in diesen Erstein Erscheinungen, dass die Erscheinungen irgendwie stiller werden. Mm. Im Gegensatz zu ähm, die Aufmerksamkeit kann sich ähm, dem zuwenden, was die Gedanken hört und was mitkriegt, wenn da. Aufregung ist, was mitkriegt, wenn da Lärm ist, wenn da viel Bewegung ist. Und sehen, dass da weiterhin Stille ist, die keine Stille in den Erscheinungen braucht. Mhm. Ja, verstehe ich. Mich, ja. Ja. Und wie gesagt, Stille in den Erscheinungen kann helfen, ähm, überhaupt, äh, dass die Aufmerksamkeit sich da hinwenden kann auf diesen sozusagen diese Dimension der Stille, um ja. irgendwie sowas zu sagen, ja, um es mal Dimension zu nennen. Aber ähm, diese Dimension der Stille ist nicht weg durch eine Baustelle, ein vorbeifahrendes Auto, Gedanken, Gefühle, mhm. Bewegung. Mhm. Da ist einfach permanent ähm, Bewegung. Ja? Energie, jetzt momentan diese Energiekonstellation. Wir sitzen hier vor unseren Monitoren und äh, da sind, ist der Raum und da sind die Gefühle und da ist der Text, Klänge, Stimmen und so weiter. Ja? Einfach ähm, Energiefluss. So ist der momentane Energiefluss, die Energiekonstellation sozusagen. Wie immer. Und die ändert sich, wie immer. Und man kann nicht dass ich das, das, das irgendwie zusammenhalten möchte. Ja, manchmal taucht in der, in, äh, in der Energiekonstellation ein Gefühl auf, dass es besser wäre, das irgendwie zusammenzuhalten. Oder ein Gedanke mit dem entsprechenden mhm. Druck dahinter oder mit einem Gefühl von Zusammenziehen. Und weiterhin ist da die Empfänglichkeit, die Offenheit für diese momentane Energiekonstellation, egal wie die ist. Mm. Inklusive in, in dieser Energie taucht auf ein Gefühl von Sympathie, Antipathie oder, ähm, oder äh, Appetit oder äh, Widerwillen. Ja. ja. Ja. Begeisterung. Langeweile. Einfach mm. so, das ist halt so dann die momentane Energieform. Ja. Weiterhin mhm. ist da die Stille, mhm. die das registriert, sozusagen. Kann man auch statt Stille Bewusstsein sagen? Bitte? Kann man statt Stille auch Bewusstsein sagen? Stille, Bewusstsein, Offenheit, Empfänglichkeit, Weite, Leere. Intelligenz hm. gewahr sein. Also, ich habe Könnt ihr mich verstehen? Ja. Das ist ein bisschen leise, aber ich kann ich dich noch verstehen. Weg oder so, ich weiß nicht. Ähm, ja, passt. Ist das so? Hm? Ja. Ich habe heute ein Video gehört von dem Isaac, Isaac Shapiro, Kennst mhm, Shapiro Kenn Kenne ich. Und äh, da hat das irgendwie Klick gemacht. Er hat unter anderem erklärt, äh, das Bewusstsein, dass man das nicht benennen kann, nicht sehen kann. Und, ne? und da irgendwie, weiß ich auch nicht, da hat das so Klick gemacht. Und da ich, kam so ein Gedanke, ich war jetzt immer auf der Suche nach allem Möglichen, und, aber die Suche, die war eigentlich, oder diente eigentlich dazu, das Leben im Griff zu haben. Unter Kontrolle zu haben. Ja, und dann äh, dachte ich, es ist das Wahnsinn. Eigentlich ist ja immer nur das, was jetzt ist. Ne? Und wir jagen so ein Phantom hinterher, so ein Ich hinterher, was es gar nicht gibt. Und jagen da hinterher und stellen alles Mögliche, oder ich habe ja, alles mhm. Mögliche angestellt. Und äh, ja, und ein, eigentlich ist es so einfach. Es ist das, was ist im Moment. Ja, und ja, alles, alles, alles ist in Ordnung. So irgendwie. Da, das war irgendwie so total erleichternd. Das ja. ist unglaublich, ist das. Ne? Ja. Kyutu Sanko heißt es auf Tibetisch. <lacht> alles gut. Es <lacht> ist wirklich alles gut. Ja, ne? aber es ist, ja, aber das ist, das ist äh, die eine Sache, das irgendwie so zu hören oder gar zu glauben oder so. Und die andere Sache da... Zu fühlen. Also ich denke, das ja. hat auch was mit fühlen zu tun. irgendwie. Hat das mit Gefühlen zu tun? Das hat mit Gefühlen auch zu tun, Das ist so ein Gefühl, irgendwie, irgendwie ich weiß nicht, jedenfalls ja. so klar irgendwie, ne? Ja, das, ist halt, ja, das ist halt, ähm, mit, mit Gefühlen ist das so eine Sache, das ist halt so ein, ein von diesen Wörtern, auch so wie sehen, was jetzt verschiedene Bedeutungen hat. Ja, ja also, also nicht so, ein, ja das ist einfach so eine Klarheit gewesen, so eine Klarheit war einfach, und diese, die Klarheit hat damit zu tun, ähm, nicht dass die Umstände besonders toll sind oder äh, so, dass die ir irgendwie besondere Umstände oder sowas, sondern äh, mit der äh, das Fühlen von der Offenheit für diese Umstände. Mhm. Ja, da ist ein, ein, ein Fühlen von dem. Was das alles erlebt oder in dem ja. diese Erscheinungen auftauchen oder was sich ja. als diese Erscheinungen manifestiert. Ja. Aber diese Offenheit kann ich ja auch nicht machen. Die war dann einfach da. Die ist da. Die muss ja. nicht gemacht werden. Ne? Ja, genau. mhm. Mhm. Mhm. So wie Schwerkraft nicht gemacht werden muss. Ja, mhm. das ist auch einfach. Ne? Die Aufmerksamkeit kann sich auf Schwerkraft richten. Ja, so, ah ja genau, es gibt so einen gewissen Zug Richtung Erde, ja, bei der Schwerkraft. Und ähm, die muss nicht erzeugt werden, das muss nicht gemacht werden, das ist einfach da. Die Aufmerksamkeit kann ganz woanders sein, aber so alt, sobald sie dahin zurückkehrt, ist das Erleben von Schwere da, von Gewicht. Ja. Und so ist es mit der Offenheit, wenn die Aufmerksamkeit sich auf das... Richtet auf dieses Gefühl von äh, Präsenz, von Erleben jetzt, ja. ähm, ist es unmittelbar erlebbar. Egal wie die Umstände sind und das ist, der, das ist der Punkt dabei. Die Umstände ändern sich eh dauernd, von daher ja. das mit dem in den Griff kriegen ist so eine Sache. Ja. <lacht> Dass es so, so oft, dass es auch so subtil so oftmals, ne? dass es glaublich ist. Ja. ist das, ne? ja. Und dann gibt es Möglichkeiten, ähm, daran zu arbeiten, in den Umständen friedlicher zu sein oder sowas. Ja? So wie Meditation zum Beispiel. Das einfach mal laufen lassen, sozusagen. Ja. Ja? Ja. Ja. Kontrolliertes Laufen lassen bei Meditation, weil du sitzt ja dafür eine halbe Stunde oder Stunde. <lacht> ja. Kontrolliertes Laufen lassen. Ähm, Wenn die Aufmerksamkeit aber auf, die, auf diese Offenheit geht, auf diese Empfänglichkeit selbst, dann ist es einfach nicht mehr wichtig, da irgendwie das kontrollieren zu wollen, weil das einfach keine besonderen Umstände braucht. Das ist einfach ähm, ja, der momentane Energiefluss, der sich die ganze Zeit ändert. Und, ähm, und das darf er auch, weil das macht er eh. Ja, und, dann und dann merke dann ich auch, dann ist auch da irgendwie jetzt im Nachhinein oder im Moment, dann ist auch so eine Weite da. Sonst ist ja, ja. immer so ein bisschen ne, zusammenziehen und Krampf und angespannt sein. Und solche mhm. halt, Sachen sind dann ja da. Ne? Mhm. Ja, ja, so ein, wie so ein, wie so ein äh, Türsteher oder so, der äh, sieht, äh, der schaut, okay, diese Erscheinung darf die rein oder sollte die ja. wieder weg? Ja, äh, ja, so. ja ganz genau. Und da ist dann, äh, du hast, Wolfgang, du hast von Tor gesprochen, da ist ein recht enges Tor, vor dem ja. der steht. Und, ja. äh, und schaut, sind die Erscheinungen jetzt äh, akzeptabel, annehmbar. Ja, ja, ja. Im Gegensatz zu ähm, dieser Offenheit, für die alles annehmbar ist. Ja. Alles, was da ist, weil schon angenommen. Weil schon da. Aber du lässt ja auch nicht jeden Spaß. zur Tür rein, der bei dir klingelt. Nee, in den Erscheinungen nicht. In den, <lacht> den <lacht> die ja, Erscheinung kommst du mir hier nicht rein. <lacht> ja, genau, sagt die eine Erscheinung zur anderen. Sagt die eine Erscheinung zur anderen ja. und dann ist da ein Hintergrund da, in dem das alles wahrgenommen wird. Offenheit für das äh, Sagen von, du kommst hier nicht rein. Ja. Dich kenne ich nicht. Oder dich kenne ich. Du kommst hier nicht rein. Ah, deswegen du hier nicht rein. <lacht> Und das ist einfach, das ist einfach, so funktioniert halt das Leben. Weißt du, so wie ähm, unser Organismus, also zum Beispiel unsere Verdauung funktioniert folgendermaßen, dass sie, dass sie sagt, okay, das, das ähm, kann ich. Integrieren und es wird wieder ausgeschieden. Zum Beispiel. Mhm. Das Immunsystem funktioniert so, dass es, mhm. äh, dass es sagt, das muss wieder raus. Ja. ja, ja. Und das ist alles in den Erscheinungen so. Also, ja, wie einfach äh, schon ein kleines Baby ohne jeden äh, Gedanken, ohne Worte und so weiter äh, als erstes äh, testet, schmeckt mir das oder nicht. Ja. So, da ist die, ist die Zunge der Türsteher. Mhm. Ja, auf einer... Ähm, sozusagen für den Organismus in der Welt der Erscheinung ist es absolut klar, dass das Baby nicht alles schlucken wird. Mhm. Und selbst wenn es es schluckt, heißt es noch nicht, dass der Magen das akzeptiert. <lacht> <lacht> ja. Und da ist die Offenheit in Form von diesem Baby, in, in dem all diese Reaktionen ablaufen dürfen. Schmeckt? Schmeckt nicht? Ja. Wird verdaut? Wird nicht verdaut? Offenheit für dieses Spiel von Energien, Anziehung, Abstoßung. Also das, was da unterscheidet, so äh, den lasse ich rein und den lasse ich nicht rein und äh, der gucke ich nach und der gucke ich nicht nach, äh, ist, gibt ähm, es uns wieder weg, entfallen? Das ist nicht unsere Identität, genau, das ist nicht unsere Identität, weil, weil wir, das ist ja das, was, was ich gelernt habe, <lacht> dass äh, äh, das unsere Identität ausmacht, zu glauben, man werde Entscheider und dann kommen so komische Sachen, die sich komisch anhören, so, es gibt ja, es gibt ja keine Entscheidungen und so und alles passiert von selbst, wo ich mir denke, so, äh, da werden auch manche Leute ein bisschen mit Irre geführt, aber, aber so in der Richtung kann ich das sehr gut verstehen, dass das Entscheiden oder der Entscheider, ja, du suchst ja auch deine Brille aus, die ist jetzt mehr rund und weniger eckig, äh, dass das wir so, so irgendwie so drauf dressiert sind, uns mit diesem Entscheider zu identifizieren. Ja, da ist kein Entscheider, sondern da sind Entscheidungsprozesse. Mhm. Also äh, bei dem Baby zum Beispiel, okay, schmeckt mir, schmeckt mir nicht, hat mir vielleicht gestern geschmeckt, aber jetzt nicht, Ja, vielleicht schmeckt es mir in einer halben Stunde, aber jetzt nicht. Mhm. Ja, so sind sie halt, die Babys, ohne, Ersch ohne Entscheider, das ist einfach halt... Ein Entscheidungsprozess, der da abläuft. Also in dem Fall zum Beispiel entscheidet die Zunge und ja. die Laune und das, was davor gegessen wurde. Aber es ist kein Entscheider. Das kommt dann hinterher, dass wir, dass wir äh, lernen, du bist es, der das entscheidet. Mhm. Und so weiter.